Hallo. An irgendeinem Punkt, wenn Sie sich mit dem Thema Mensch-Maschine-Interaktion beschäftigen, möchten Sie wahrscheinlich Ihre erste Interaktion gestalten, beziehungsweise ganz konkret die Schnittstelle des Werkzeugs, was Sie ähm, erarbeiten wollen, gestalten. Das heißt die Nutzerschnittstelle. Und jetzt. Kommen Sie vielleicht so auf die ersten Fragen, hm, wo fange ich denn da eigentlich an? Was gibt es da vielleicht noch so zu berücksichtigen? Natürlich sollten Sie im Usability Engineering vorher schon einige Schritte gemacht haben, um etwas über zum Beispiel die Nutzerinnen und deren Aufgabe zu erfahren. Aber vielleicht haben Sie ja mein anderes Video ebenso angesehen zum Thema Prototyping und haben auch die entsprechende Aufgabe ausprobiert, in der es letztendlich darum ging, einen ersten Prototypen für eine Web-Oberfläche zu erstellen. Vielleicht ist Ihnen dabei ja schon aufgefallen, Mensch, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt alles so richtig mache. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Punkte, die ich da mehr berücksichtigen könnte. Das heißt, allein das Wissen über den Kontext oder die Aufgaben, in dem etwas stattfindet oder über die Nutzerinnen und Nutzer, die etwas machen, mit dem Wissen allein kommen wir vielleicht beim Entwurf von Nutzerschnittstellen nicht unbedingt weiter. Das heißt, in diesem Video möchte ich ganz gerne einen Überblick darüber geben, welche Bereiche es gibt, über die man etwas Wissen haben sollte, damit man beim Entwurf von Nutzerschnittstellen auch einiges richtig macht und auch richtig machen kann. Und in weiteren Videos werde ich dann vertiefend auf die entsprechenden Details dazu eingehen. Schauen wir uns aber zuerst nochmal den Bereich Usability Engineering an und wo wir hier die Spezifikation der Nutzerschnittstellen einsortieren. Usability Engineering umfasst ja die hier dargestellten Bereiche. Das heißt, die Analyse des Ist-Zustandes, die Modellierung des Ist-Zustandes und des Soll-Zustandes, die Spezifikation der Umsetzung, die Unterstützung der Umsetzung und die Evaluation der Usability. Wie gesagt, diese Bereiche werden jetzt nicht nacheinander durchlaufen, sondern sie werden parallel durchlaufen. Das heißt, wir evaluieren die Usability so früh wie möglich an allen möglichen Stellen. Und wenn wir uns diese Bereiche jetzt ansehen, dann befassen sich hauptsächlich diese beiden Bereiche mit dem Thema Entwurf einer Schnittstelle. Denn im Bereich der Modellierung des Ist- und Sollzustandes ist es ja so, dass man sich mit der Schnittstelle schon mal erste Gedanken darüber machen soll oder könnte, wie eine entsprechende Schnittstelle grob aussehen soll. Ja? Und wenn es dann um die Spezifikation der Umsetzung geht, da wird dann ganz detailliert ähm, ja, festgelegt, wie die Oberfläche aussieht, wie sie sich verhält, was sie in welcher Situation anzeigen soll und so weiter. Das heißt, wir haben da einfach eine deutlich genauere Spezifikation der Nutzerschnittstelle. Aber für beide Bereiche braucht man irgendwie so ein bisschen Hintergrundwissen. Und dieses Hintergrundwissen teilt sich in drei große Bereiche auf. Der erste Bereich ist tatsächlich der Bereich Nutzerinnen und Nutzer. Jetzt werden Sie sicherlich sagen, Mensch, das hatten wir doch eigentlich schon, warum reden wir jetzt nochmal über Nutzerinnen und Nutzer? Das ist ganz einfach. Nutzerinnen und Nutzer sind letztendlich auch Menschen. Und ähm, Menschen haben, das haben Studien erwiesen, relativ weitreichend ähnliche Formen der Wahrnehmung von bestimmten Dingen. Und wenn man diese Formen der Wahrnehmung einigermaßen kennt oder zumindest eine Grundidee davon hat, dann kann man beim ersten Design von Nutzerschnittstellen schon mal das Ganze berücksichtigen und dadurch auch einiges richtig machen und bestimmte grundlegende Fehler vermeiden, die potenziell zu Problemen bei der menschlichen Wahrnehmung führen würden. Menschen haben zudem auch bestimmte Handlungsweisen, die sie üblicherweise an den Tag legen, die ja, beim Abarbeiten von Aufgaben eine Rolle spielen. Auch diese Handlungsweisen sind mittlerweile relativ gut bekannt, aber auch davon sollte man eine, ein Grundverständnis haben, um auch zu verstehen, hm, wo könnte denn vielleicht ein Problem vorliegen ähm, oder wie muss ich vielleicht bestimmte Dinge gestalten, damit die Probleme, die dabei auftreten können, nicht passieren. Und tatsächlich ist es so, dass Menschen an sich auch Erwartungen haben, wenn sie anfangen, mit einem Werkzeug zu interagieren. Und diese Erwartungen haben jetzt nicht unbedingt nur was mit ihrem fachlichen Kontext zu tun, sondern es sind einfach auch generellere Erwartungen an ein System, die Menschen einfach mitbringen, die oft auch gar nicht formuliert werden. Das heißt, wenn wir uns das ansehen, wir haben... Zum einen ein paar Aspekte, die einfach den Faktor Mensch betreffen, der zu berücksichtigen ist und das bezieht sich hauptsächlich auf die Wahrnehmung, auf die Handlungsweisen der Menschen. Aber gleichzeitig haben Menschen einfach Erwartungen und äh, diese Erwartungen ergeben sich zum Beispiel eben auch aus Erfahrungen mit äh, anderen Systemen oder ganz generellen Erfahrungen mit äh, Werkzeugen. und um diesen Erwartungen relativ gut zu entsprechen, dafür sollten wir bestimmte Grundsätze beim Ent äh, Design von äh, Mensch-Maschinen-Schnittstellen berücksichtigen, die dann einfach helfen, gleich relativ viel so zu machen, wie es von den Nutzerinnen und Nutzern erwartet wird. Der nächste Bereich, den wir berücksichtigen müssen beim Entwurf von Mensch-Maschinen-Schnittstellen, ist tatsächlich das Chaos, was wir sicherlich noch haben. Sie werden jetzt sagen, wieso Chaos? Wir haben doch eigentlich alle super und ordentlich erhoben und auch super dokumentiert. Das ist richtig, wenn man beim Usability Engineering also jetzt sich ganz genau anguckt, welche Aufgaben zum Beispiel die Nutzerinnen und Nutzer mit einem Werkzeug erledigen wollen, dann hat man das hoffentlich auch einigermaßen strukturiert dokumentiert, sodass man ja eigentlich nicht von einem Chaos reden kann. Aber tatsächlich reden wir immer noch von einem Chaos. Wir wissen nämlich gar nicht genau, hm... Wenn ich jetzt für jeden, für jede Aufgabe zum Beispiel die Nutzerinnen und Nutzer mit meiner mit meinem Werkzeug erledigen soll, wenn ich jetzt für jede Aufgabe zum Beispiel einen kleinen Dialog gestalte, um diese Aufgabe zu erledigen, wie komme ich denn dann jetzt zu dem Dialog? Also wo finden die Nutzer diesen entsprechenden Dialog? Oder vielleicht geht es einfach nur darum, bestimmte Inhalte darzustellen. Wie und wo stelle ich jetzt denn die Inhalte dar? Und äh, wie ja, benenne ich sie vielleicht? Und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ganz wichtig, in dieses noch vorhandene Chaos, wo wir also noch nicht ganz wissen, was kommt wohin, etwas Struktur reinzubringen. Und diese Struktur nennt man allgemeinhin Informationsarchitektur. Informationsarchitektur beschreibt also, wie sind die Dinge und die Informationen, die in einem Werkzeug drinstecken, letztendlich strukturiert, sodass sie für die Nutzerinnen und Nutzer bestmöglich durchsucht werden können und auch bestmöglich auffindbar sind. Gut, und dann kommt man noch zu dem nächsten Bereich. Das ist nämlich, wenn man dann wirklich anfängt, Dinge zu malen bzw. zu skizzieren. Also wenn man anfängt, Prototypen zu erstellen. Gut, wenn ich Sie jetzt zum Beispiel bitten würde, einen Prototyp für eine Website, Website zu erstellen, dann würden Sie wahrscheinlich relativ schnell auf die Idee kommen, ja, irgendwo oben links oder oben irgendwo Mitte kommt, das Logo hin mit äh, wahrscheinlich der Überschrift, also vielleicht irgendwie, wenn Sie das jetzt für eine Firma machen, dann mit dem Namen der Firma und so weiter und so fort. Und dann ist wahrscheinlich auch noch relativ klar, falls es mal darum geht, äh, dass man sich dort einloggen kann, dann würde man vielleicht den Login-Button dort oben rechts machen. Und ja, dann wird es aber vielleicht schon etwas unsicherer. Also... Ja, wie gestalte ich denn jetzt die anderen Sachen? Also es gibt ja noch einiges mehr, was ich machen muss. Also zum Beispiel eine Navigation hinzufügen, beziehungsweise ein Menü, was mir hilft, entsprechend ähm, auf der Website zu navigieren. Dann habe ich vielleicht bestimmte Listen von Dingen, die ich darstellen muss. Es gibt bestimmte Aktionen, die die Nutzerinnen und Nutzer machen müssen. Ja, was nehme ich denn da jetzt eigentlich für, für, für Elemente, um das durchzuführen? Dann muss ich vielleicht manche Sachen visualisieren. Wie visualisiere ich die denn jetzt am besten? Und dann kommt auch noch das große Thema Mobile. Wenn ich mir also schon ganz viel Gedanken darüber gemacht habe, wie die Website auf einem Desktop aussieht, dann muss ich mir mit einmal nochmal darüber Gedanken machen, funktioniert das Ganze denn auch auf mobilen Endgeräten, die ja deutlich kleinere Bildschirme haben oder auch andere ähm, Seitenverhältnisse der Bildschirme. Und um hier auch bestimmte Schritte von vornherein gut, einfach und richtig machen zu können, gibt es auch ein paar Unterstützungsmöglichkeiten, von denen man zumindest eine Grundkenntnis haben sollte, damit man sich darauf beziehen kann, wenn man Oberflächen entwirft. Das erste sind sogenannte Entwurfsmuster, die man also nutzen kann, um ja ähnlich gelagerte äh, Dinge, die mit einer Oberfläche gemacht werden müssen, immer wieder gleichartig zu machen, die sich aber auch, die auch gezeigt haben, dass sie dort äh, sehr gut funktionieren. Dann gibt es einfach bestimmte Elemente von äh, ja, Schnittstellen, von Mensch-Maschinen-Schnittstellen, die für bestimmte Einsatzzwecke einfach sehr gut geeignet sind und solche Elemente sollte man kennen, damit man nicht versucht, falsche Elemente äh, für einen bestimmten ein ja, Anwendungszweck einzusetzen. Dann gibt es auf jeden Fall ein paar Richtlinien, die man berücksichtigen sollte, um ähm, ja einiges gleich richtig zu machen. Dazu äh, zählt zum Beispiel auch die Positionierung von Elementen, was sollte eigentlich wohin gehören. Und dann gibt es ein paar Bereiche, oder ein paar ja, Hinweise im Bereich äh, visuelle Gestaltung, also was sollte ich berücksichtigen, wenn ich jetzt ähm, meine Oberfläche visuell entwerfe, ähm, zum Beispiel hinsichtlich Farbgebung oder Kontraste und so weiter und so fort, wobei wir darauf nicht zu sehr eingehen, weil das natürlich auch sehr viel der Bereich ähm, des, des Designs ist, des Visual Designs. Ich habe das hier auf der nächsten Folie einfach tatsächlich nochmal übersichtlich dargestellt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ganz links den Bereich Menschen und Nutzerinnen. Wie funktionieren die eigentlich? Also wie funktionieren Menschen? Was kann man berücksichtigen, um halt bei der bei den Nutzerschnittstellen gleich viel richtig zu machen, um den, den Menschen zu entsprechen? Und da gibt es auch ein paar Grundsätze, die man befolgen sollte, die da sehr stark in diese Richtung zielen. Dann gibt es den Bereich der Informationsarchitektur, also wie bringe ich so ein bisschen Ordnung in die vielen Dinge, die ich ja irgendwie mit aufnehmen muss, vielleicht in meine Nutzerschnittstelle. Was gehört denn eigentlich wohin? Wie muss ich das Ganze aufbauen? Und dann haben wir noch den großen Bereich, in dem es dann darum geht, ja, und wenn ich dann jetzt wirklich meine Schnittstelle entwerfe, wenn ich also weiß, was ich überhaupt alles mit aufnehme und wie ich es vielleicht auch mit aufnehme und so weiter und so fort, was nehme ich denn dann? Also ähm, welche Elemente der Schnittstelle, welche bestimmten Muster von äh, Schnittstellenelementen verwende ich? Welche Richtlinien sollte ich vielleicht berücksichtigen, die rein mit der Positionierung von Elementen zum Beispiel zu tun haben? Oder was sollte ich bei der visuellen Gestaltung äh, berücksichtigen? Ich werde weitere Videos machen, die sich dann darauf beziehen. Aber jetzt kommen wir in diesem Video tatsächlich einfach erstmal zu der dazugehörigen Übung. Und zwar ist die Übungsaufgabe diesmal... Entwerfen Sie einen einfachen Prototypen für ein soziales Netzwerk. Und damit meine ich tatsächlich, stellen Sie zum Beispiel eine Skizze oder einen äh, Papierprototypen. Und überlegen Sie sich dann, welche Herausforderungen dabei in den jeweiligen Bereichen des Entwurfs von Nutzerschnittstellen äh, ja, auftreten, also welche, welche Herausforderungen Sie diesen Bereichen zuordnen. Also zum Beispiel, welche Herausforderungen Sie bei den Inhalten sehen, ähm, Herausforderungen äh, bei der Auswahl der Eingabeelemente sowie Buttons ähm, oder Textfelder. Dann Herausforderungen bei der Positionierung der Elemente, also wo packe ich eigentlich was hin, kommen die Buttons jetzt oben hin, kommen sie weiter unten hin, aber wenn sie unten sind, sind sie ja gar nicht mehr sichtbar und so weiter und so fort. Und äh, wie sieht das Ganze auch mit der visuellen Gestaltung aus, das heißt, machen Sie sich ja vielleicht schon mal so ein bisschen darüber Gedanken, wie soll das Endprodukt aussehen, spielen Sie also mal so ein bisschen Designer. Und stellen Sie dabei für sich selbst mal fest, mh, äh, welche Farbe nehme ich denn jetzt eigentlich und welche Farben harmonieren zum Beispiel miteinander oder gibt es irgendwas, was ich bei der Auswahl der Schriftarten vielleicht berücksichtigen sollte und so weiter. Und ähm, wenn Sie diese Aufgabe äh, durchgespielt haben, dann merken Sie vielleicht selbst für sich so ein bisschen, wo werden Sie eigentlich unsicher, damit Sie einfach auch ein Gefühl dafür bekommen, ähm, wie können Ihnen die Sachen, die in den folgenden Videos dann kommen, eigentlich Helfen und wie können sie die können diese sie unterstützen wenn sie dann irgendwann mal ihre ähm, ersten richtigen nutzerschnittstellen entwerfen damit bin ich auch am ende dieses videos angekommen ich bedanke mich fürs zuhören und bis zum nächsten mal,